Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute möchte ich euch fünf Plattformerspiele für den Game Boy vorstellen, die vielleicht nicht immer so in der ersten Reihe stehen, aber aus dem einen oder anderen Grund vielleicht doch mal einen Blick wert sind. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Wir fangen an mit. Lucky Luke für den Game Boy. Es gab so einige ziemlich gute Spiele von infogram für den Game Boy, die diverse ja, Comic-Lizenzen umgesetzt haben. Äh, zu einer anderen äh, Lizenzversoftung, von denen kommen wir gleich noch in dieser Liste. Und Lucky Luke war so einer der Hellen meiner Kindheit. Ne? Ihr kennt euch wahrscheinlich auch alle die Comics. Der Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten. Und das wurde hier in einem wirklich sehr guten Plattformer umgesetzt. Die Technik ist wunderbar. Die Musik die Musik ist dieser typische Infogramm, ich frage mich immer wie, wie man Infogramm genauer ausspricht, ich weiß das ist eine französische Firma, aber meine französische Aussprache ist schrecklich, das heißt entschuldigt, wenn ich es falsch aussprechen soll, mal so dazwischen geschoben. Die Musik von denen ist herrlich, wer schon einmal ein Gameboy Spiel von diesem Publisher gespielt hat, der weiß ganz genau was euch da erwartet und ähm, ja, im Prinzip das Spiel an sich hat halt die üblichen Formeln, ne? ihr spielt euren Cowboy, habt eine Kanone und schießt damit um euch, was da vielleicht etwas besonders ist, ist, dass ihr quasi nachladen müsst, euer Revolver hat nur x Schuss und danach wird es halt dann ja, nachgeladen <lacht> logischerweise und damit kämpft ihr euch durch die Level, aber diese Kombination aus der guten Technik und der guten Lizenzversoftung ist wirklich mal wirklich ein Daumen hoch und eine Empfehlung wert. Dann haben wir als nächstes Spiel auch von Infogram und zwar Asterix und Obelix. Neben Lucky Luke war vielleicht Asterix und Obelix bei meiner Kindheit bei mir noch etwas präsenter. Ich habe es wirklich sehr stark abgefeiert und ein Comicbuch nach dem anderen verschlungen. Ich fand einfach dieses Szenario, dieser Gallier, die gegen diese Übermacht kämpfen einfach nur fantastisch. Für den Game Boy gab es da zwei Spiele. Einmal Asterix und das hier ist der Nachfolger, Asterix und Obelix. Der erste Teil erinnert, finde ich persönlich, etwas mehr an das erste Super Mario Land, also sowohl von der Optik als auch vom Spielablauf her. Während so ein bisschen der zweite Teil hier sich eher so an Super Mario Land 2 orientiert. Also auch der erste Teil ist eine super Empfehlung, ein sehr, sehr schöner Titel. Aber auch der zweite Teil ist wirklich durchaus empfehlenswert. Ja, auch da ist es natürlich ein Plattformer, ihr läuft durch verschiedene Welten und erlebt da verschiedene Abenteuer. Auch hier punktet das nicht unbedingt durch irgendwelche super kreativen Leistungen im Spielablauf, sondern wirklich durch eine sehr, sehr gute Technik und ähm, dass da einfach diese Comic-Vorlage genutzt wurde und diese Charaktere dann halt wirklich sehr gut umgesetzt wurden. Also bei der Steuerung gibt es nichts zu meckern. Deswegen auf jeden Fall keine lieblose Lizenzversorgung, es ist einen Blick mal wert. Als nächstes haben wir Kit Dracula. Das Spiel ist leider vom Modul her schon etwas teurer anzusehen, ist aber wirklich ein interessantes Spiel. Und zwar gehört irgendwie zu der Castlevania Serie. Aber ihr seht schon in den Spieleaufnahmen das sieht nicht wie Castlevania aus. Das ist alles so ein bisschen auf cute und äh, sehr große Sprites und sowas ausgemacht. Und genau das ist einfach das, das Super dran. Also ihr spielt Dracula ne, als Kind und ähm, ja, buxiert euch durch verschiedene Level. Und ähm, nach jedem Level erlernt ihr eine Zauberfähigkeit. Und mit dieser Zauberfähigkeit könnt ihr denn halt dann halt weiterkommen. Ne? Zum Beispiel könnt ihr euch in eine Fledermaus verwandeln, wie es halt Vampire halt so können. Und dadurch könnt ihr halt verschiedene Levelhindernisse überwinden. Und so geht es halt nach und nach immer weiter und immer weiter. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Das Modul ist, wie gesagt, leider etwas nicht ganz billig, so nenne ich es mal, neutral. Also so ungefähr 30 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, müsst ihr da schon einberechnen. Es gibt auch eine NES-Version, aber die ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, leider nur in Japan erschienen. Deswegen, wenn ihr das Spiel hier einigermaßen spielen wollt, müsst ihr dann auf den Game Boy zurückgreifen. Ist aber auf jeden Fall mal einen Blick wert und natürlich, ne, wie gewohnt von der Firma, super Soundtrack etc. Muss ich euch nicht erzählen. Als nächstes haben wir einen etwas kurioseren Titel, der den Spielablauf etwas anders macht. Und zwar ist es Tailgater. In diesem Plattformer spielt ihr ein ja, Krokodil. Und ähm, es ist kein normaler Plattformer in dem klassischen Sinne, dass das hier in einem Level seid, ne, links startet, da ist das Ende, zack, zack, zack, zack, ihr lauft da durch, nächstes Level. Die Level sind immer in verschiedene Abschnitte unterteilt und in diesen Abschnitten müsst, sind verschiedene Kisten versteckt und ähm, ihr müsst die Kiste mit dem Schlüssel entdecken, die euch dann quasi die Tür für den nächsten Bereich dann aufmacht. Das heißt, es ist nicht so ganz so linear, ihr werdet quasi in einen Bereich geworfen, ihr müsst das so ein bisschen erkunden, es sind natürlich verschiedene Gegner und so weiter. Ihr kennt das Spiel und äh, müsst einen Schlüssel finden und dann zack. Zum nächsten Bereich. Besonderheit ist es da, es gibt natürlich auch Level, die quasi unter Wasser spielen und da könnt ihr natürlich nicht springen. Aber ihr seid hier ein, ein Gladiator, nee, Gladiator, ein Krokodil. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt Gladiator im Kopf hatte, ist, ist auch egal. Ähm, und ihr könnt schwimmen und dadurch könnt ihr halt so noch oben und unten schwimmen und dadurch wird das Spielprinzip immer mal wieder aufgelockert und ja neu gewürzt. Am Anfang ist das Ganze natürlich dann immer alles einfach. Ne? Da ist die Kiste, da ist der Ausgang, zack, zack, zack. Auch später wird das wirklich zu großen Labyrinthen, durch die ihr denn durchkämpfen müsst. Auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert. Auch das Modul ist leider eins der eher teureren. Und als letztes Spiel, auch da, wenn ich mich wiederhole, vom eigentlichen Ablauf her, macht das jetzt nicht viel, viel besonders. Aber Prehistoric Man, das ist... Haut einfach wirklich einiges technisch aus dem Gameboy raus. Es ist wirklich beeindruckend, was da alles für Effekte und so weiter reingeballert worden. Also, ihr spielt natürlich den Prehistoric Man, also Streitzeitmenschen, mit einer Keule, setzt ihr euch zu Wehr. Plattformer, ihr kennt's, ne? Ihr springt, sieh Gegner, Ende. Aber. Diese Effekte. Schon allein, wenn ihr das Spiel anmacht, seht ihr so ganz, ganz bestimmte äh, visuelle äh, Spielereien, sage ich mal, die nicht unbedingt das Ganze hätten nötig sein müssen, aber dass sowas auf dem Gameboy gemacht wurde, finde ich einfach herrlich. So ein bisschen macht das Ganze den Eindruck, als ob das eher so ein Atari- oder Amiga-Spiel wäre, ehrlich gesagt. Äh, wunderbar umgesetzt, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Äh, wird nicht so oft genannt. Das Spiel an sich ist relativ schwer, aber schon allein aus dieser technischen. Komponente ist das wirklich mal einen Blick wert. Ja, das waren meine fünf Plattformer-Spielempfehlungen, die vielleicht nicht jeder so ganz, ganz hoch auf dem Radar hat. Habt ihr vielleicht noch Ideen? Was fehlt in dieser Liste? Haut in die Kommentare rein. Es würde mich freuen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.